Heute habe ich drei einfache Tipps, drei einfache Mittel gegen Angst und Sorge. Der erste Tipp, wir fangen gleich an. Unsere Gedanken, können uns wahrlich in den absoluten Wahnsinn treiben. Stell dir vor, wir denken durchschnittlich ca. 70.000 Gedanken am Tag. Und diese 70.000 Gedanken sind meistens gefüllt von den immer wieder gleichen Gedanken. Und von diesen immer wieder gleichen Gedanken sind sehr viele negativ behaftet. Und jetzt die Übung. Erste Übung. Versuch mal, deine Gedanken einfach zu beobachten, sie wertungsfrei zu beobachten. Nicht in negativ oder positiv einzuteilen, sondern sie einfach nur zu beobachten. Wie so Wolken einfach durchfließen lassen. Beobachte deine eigenen Gedanken. Du wirst sehen, das funktioniert. Der zweite Tipp. Wenn du lernst oder wenn wir lernen, an Möglichkeiten zu denken. Es ist möglich, es geht, es ist wahrlich möglich dann sind wir schon aus einer Negativspirale draußen. Wenn wir denken, es ist möglich, vielleicht habe ich den Weg noch nicht ganz gefunden, aber es ist möglich, ich weiß es, es ist möglich, es geht. Edison hat 10.000 Versuche gebraucht, bis er zur Glühbirne gekommen ist. 10.000 Varianten hat er versucht und die sind alle nicht gelungen. Aber er wusste, es ist möglich, es geht. Und der dritte Tipp. Um Ängstlichkeit oder sorgevolle Gedanken zu minimieren ist, unsere Präsenz, unsere Aufmerksamkeit ist oft sehr weit in der Zukunft. Wir machen uns Gedanken, wie wird das alles und gleichzeitig kommen Sorgen auf. Wird das alles gelingen? Wie wird es dann? Wird es unsicherer? Die Zukunft braucht von uns nur eine grobe Struktur. Das heißt, wohin möchte ich mich entwickeln? Was strebe ich an? Was sind meine Möglichkeiten jetzt? Das heißt, unser Fokus zurück ins Hier und Jetzt, ins Hier und Heute. Denn Hier und Heute, da ist die Energie. Die Zukunft ist eine Vision. Das Hier und Heute ist gefüllt mit Energie. Und wenn wir das üben, dann bekommen wir automatisch schon mehr Lebensfreude, mehr Kraft. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf.